Willkommen zurück auf Bühne 2. Letzter Vortrag vor der großen Pause. Von einer Mobilitäts-App, von der gehört haben, zur nächsten. Sören Reinecke wird seine App vorstellen, die in Hamburg den ÖPNV und das Fahrrad miteinander verbindet. Viel Spaß! Hallo, liebe Forstes 22 Teilnehmer. Danke, dass ihr mir 20 Minuten eurer wertvollen Zeit schenkt und euch anhören wollt, wie wir. Die nicht unter meinen Rad-App Hamburg entwickelt haben. Ich bin Sören Reinicke von der tofia Association und in diesen, diesen 20 Minuten werde ich euch nicht nur die App zeigen, sondern auch den Weg dorthin. Also vom Anfang bis zum Jetzt, was zukünftig sein soll, bis also in Planung ist. Aber erstmal kurz zu mir. Ich bin in der Trofia Association für das communities bauweise zuständig, das heißt Communities-Commands-Ran und ich helfe denen dann im Betrieb die App zum Laufen zu bekommen. Und daneben mache ich noch die ganzen äh, IT-Geschichten. Beruflich unterwegs bin ich bei DataPort, äh, studiere derzeit dual Wirtschaftsinformatik und Trophy selber, wer uns nicht kennt, wir sind eigentlich ein einziges Start-up äh, für den informellen öffentlichen Verkehr. Äh, seit April 2019 sind wir offiziell ein Verein in, registriert in Hamburg, aber sind schon seit 2018 aktiv. Äh, unsere Mission ist, Deswegen die ganzen Apps durch die Digitalisierung den öffentlichen Verkehr weltweit verbessern, denn es soll Menschen in Entwicklungsländern genauso möglich sein, ÖPNV zu nutzen, wie wir es gewohnt sind. Das ist unsere Mission. Und wir wachsen ständig und haben auch immer neue Ideen und die App, die ich heute vorstellen werde, die ist eine davon. Ja, unsere neue Herausforderung ist damit gewesen, zusammen mit unserem Kunden HVV, für den wir die App entwickelt haben. Wie bekommen wir Radfahrer und ÖPNV unter einem Dach? Ähm, da sich dann herauskristallisiert, wir brauchen eine App, die dem Nutzer eine Route vorschlägt, die beide Modien miteinander sinnvoll kombiniert. Und weil wir in Hamburg sind, und es ist Hamburg-Sperrzeiten für Fahrradmitnahme in den Bahnen gibt, dass die App außerdem berücksichtigt, dass Fahrräder nur außerhalb der Sperrzeiten, also nicht innerhalb der Sperrzeiten, in die Bahn mitgenommen werden dürfen. Aber wir, wir waren nicht so ganz unerfahren damit. Wir hatten schon eine App, äh, die, die auf dem its hacke von Sieger 2020 war. Und danach haben wir uns mit dem Kunden HVV dran gesetzt, die App weiterzuentwickeln für Hamburg. Und auch schon damals war die App optimiert für die Nutzung des Fahrrads. Wir haben auch eine extra Backend-Instanz äh, vom vom Open planner genutzt, die entsprechend auf Fahrrad ähm, optimiert ist. Ja, das heißt für uns also frisch ans Werk. Wie immer haben wir äh, mit GitHub und Slack gearbeitet. In GitHub haben wir unseren alten Code genommen, entsprechend in ein neues Repo gepackt, fleißig Issues erstellt. Wir nutzen übrigens GitHub-Projects, das ist ein Feature für das Projektmanagement. Das heißt, man kann Projekte in GitHub mit Issues verbinden und dann so eine, ein eines ein, ein Kanban board aufbauen. und Slack, wie bekannt, ähm, wir haben für jedes Projekt einen, einen Channel hier zu sehen auf der rechten Seite. In diesem Sprech besprechen wir uns dann tauschen wir uns aus äh, Screenshots bei Problemen, bei Fragen etc. Ja, wir haben nicht nur über Slack kommuniziert, sondern auch über Videocalls ähm, mit einigen üblichen Verdächtigen, aber auch einigen neuen Gesichtern, zum Beispiel ähm, Sandra Wengel arbeitet, manchmal für uns als äh, Designerin die ist nicht in dem Bienen projekt dabei, aber hin und wieder, wenn es um App-Design App geht, ist sie zur Stelle und hilft uns, wo sie kann. Als PO, äh PO als Product Owner, darauf sind ich auch sehr stolz, konnten wir Johannes Rosberg gewinnen. Er ist in Hamburg so ein bekanntes Gesicht, äh, was Radfahren angeht, habe ich mir sagen lassen. Ich bin selber kein Hamburger, ich weiß das deswegen nicht. Und er hat mit zusammen mit der Projektmanagerin, die auch schon aus unserem Projekt Nordschott bekannt ist, Sarah Ziali, zusammen mit, mit dem HVV gesprochen und entsprechend zusammen mit der Designerin auch am Ende das Design abgestimmt. Ja, die üblichen Verdächtigen, ich bin übrigens hier nicht drauf, sind dann wie Matthew Johnson, verantwortlich für das Marketing, Marketing Samu Rioja und Gustavo Tito für die Entwicklung und Luz Schocki als Testerin. immer vertreten, Bolivien, Ecuador, Madagaskar und Deutschland. Also ein multinationales Team. Englisch war Voraussetzung. Ja, unser, unser Kunde hatte hat einen speziellen Wunsch. Normalerweise ist es ja so, in einer Stadt wie Hamburg gibt es ja Busse und Bahnen. Hamburg hat noch spezielle wegen Wasser. Ähm, dass sie auch Fähren haben. Nun ist es so, unser Kunde wollte nur Bahn und Fähren im GTS-Feed drin haben. Das hat mit den Sperrzeiten zu tun. Die sind bei den Bussen nicht ganz so einfach und um da Komplexität und potenzielle Fehlerquellen zu vermeiden, ähm, haben sie sich dazu entschieden, dass wir nur Bahn und Fähre reinnehmen. Dafür war dann ich war ich stand dann vor der Situation, ich habe noch nie bisher GDFS-Daten bearbeitet, sondern nur benutzt, ähm, das entsprechend so zu modifizieren, dass es möglich ist. Ähm, dazu habe ich erstmal alle Routen herausgesucht. Äh, das sind so, die sogenannten USA-Linien in Hamburg und natürlich die Fernlinien, wo ich mir dann die Daten, die gemacht ha habe, weil ich die Fern so gar nicht auf dem Schirm hatte. Dann die, das ermitteln der Abhängigkeiten im GTFS und danach das Schreiben von Skripten. Ich habe das äh, teilweise von Hand gemacht. Erstmal hier die USA-Linien. Ähm, bedauerlicherweise war im GTFS-Feed, den wir aus dem Transferenzportal Hamburg gezogen haben, nicht die Farben der unten drin. Die musste ich äh, etwas aufwendig äh, mir holen, die Farbcodes und da eintragen und dann sehen wie es in der App aussieht. denn die App nutzt genau diese Farbcodes um die entsprechenden Linien farblich hervorzuheben. Am Ende kommt halt dabei raus, alle Linien sind entfernt und nur die Linien für Bahnen sind hier drin. Ja, danach habe ich mich an den IDs lang gehangelt, um die Abhängigkeiten zu anderen GTFS Dateien, TXT Dateien herauszufinden. Aber ich kann auch schon mal sagen, ähm, stoptimes, transfers.txt routes.txt natürlich, wie ich schon erwähnte, waren dabei. Ähm, die stops.txt, also die stops, die nicht mehr verbunden sind mit irgendwelchen Routen oder Transfers, ähm, die hätte ich rausnehmen können. Ähm, das habe ich hier aber an der Stelle nicht getan, weil ich ein bisschen unter Zeitdruck stand und mich überhaupt gefreut habe, dass das äh, so funktioniert, wie ich mir das überlegt habe. Denn wenn man was zuerst macht, dann ist man erstmal froh, wenn es funktioniert. Und dann im zweiten Schritt kann man überlegen, äh, ist das jetzt so wichtig, ähm, dass die auch aus dem Grafen wechseln. Ich habe mich das erstmal dagegen entschieden, es gibt so viel anderes zu tun. Das äh, Entfernen der überschüssigen bus äh, wäre natürlich ein cooles äh, Feature äh, zur Sauberkeit. Ja, und dann am Ende das Schreiben von Skripten, ich habe nicht alles manuell gemacht, ich habe mir natürlich die Daten mal eingesehen und mal auch mal herumgespielt, was passiert, wenn man das und das rauslöscht, ich habe es äh, simuliert, äh, also nicht jedes Mal äh, OTP angeschmissen, sondern mir dann logisch überlegt, wie das dann funktioniert. Ich habe die Skripte hier in Python geschrieben, ja, es werden wahrscheinlich einige sagen, warum hast du das jetzt nicht einfach mit Datenbank und Triggern gelöst. Um, ja, ich habe es tatsächlich überlegt, allerdings ist die Zeit, ähm, sich Daten, ein schönes Datenbankschema äh, zu überlegen, wobei ja, man kann es einfach kopieren und dann kannst du nicht so einfach mit Fortune Keys und Primary Keys arbeiten, weil äh, für, mein, für das Verhalten, was ich brauchte, im Prinzip äh, war mein Use Case, du löscht alles raus aus der Wortspunkt-Texte und dann werden auch alle automatisch alle anderen Abhängigkeiten dazu. Entfernen. Das geht mit Fortune Keys nicht so einfach. Und vorne Pro Programme ähm, wollte ich nicht nutzen, weil das sich schlecht automatisieren lässt. Ähm, jetzt ist tatsächlich semi-automatisiert. Ähm, ähm, das heißt, ich muss es anstoßen, aber es läuft dann durch. Genau. Ähm, etwas weiteres Neues ist der Kartenhintergrund. Den haben wir verändert. Ähm, wir nutzen jetzt eine eigene Infrastruktur. Ähm, dank Map tiles ist das auch möglich. Ähm, einigen von euch ist ja das äh, Pro äh, Projekt MB-Tile, das, das dahinterliegende Format bekannt. Genau, das haben wir verwendet. Ähm, jetzt also, ähm, ich war auch sehr froh, dass es da so viele Ressourcen gibt, weil ich habe mich da mal das angelesen Und ich finde das eigentlich das Konzept nicht geil. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen das mal für die Trophy Association ausprobieren. Wir haben die nämlich schon genutzt, diese MB-Tiles. Nur noch nicht so richtig. Wir haben sie auch am Anfang noch gekauft. Aber jetzt wollen wir auch, um dynamischer zu sein, was Updates angeht, äh, denn wir kaufen sie nur einmal und dann updaten wir sie nicht, ähm, etwas flexibler zu sein. Und das, da kommt Server GL und äh, zum Servieren dieser MB-Tiles und den natürlichen Designs, Styles sowie Open-Map-Tiles im Einsatz, äh, zum Generieren dieser. Ja, das heißt erstmal, ich habe mich erstmal mit openmap tiles <lacht> äh, beschäftigt und mh, ich nutze hier dieses Beispiel das Quickstart. Ich habe darum ein Skript gebastelt, das entsprechend die Umgebung vor- und nachbreitet. Denn äh, ist es ist zum Beispiel nicht notwendig, die PBF-Datei au von OpenStreetMap-Server nochmal herunterzuladen, wenn wir sie schon eh haben. Wegen OTP. Deswegen, ähm, und äh, einige Sachen zu machen, andere Sachen zu machen wie Cleanups, damit das äh, immer gleich abläuft. Denn, wenn also sich vorstellen, dieses Skript auf unsere Maschinen führen wir nicht nur diesen Job für eine City aus, sondern für mehrere Städte. Deswegen dieses Clip, was das dann auch automatisch alles bereinigt. Ja, und damit äh, wären wir schon beim, äh, was jetzt ist. Hier, das ist ein Screenshot, der, um, der App auf meinem Tablet. Und das ist hier die Startseite. Wir haben uns für ein sehr cleanes Design entschieden. Ja, rot, weil Hamburg, äh, rot ist die Farbe von Hamburg. Äh, übliche Sachen wie dein Start, dein Ziel, Abfahrt, äh, Zeit, Festlegenung. Und wir haben uns überlegt, okay, ähm, wir entwickeln das für Radfahrer. Neben den sehr großen Schaltflächen und den überlichtlichen Design müssen wir auch irgendwie die Option anbieten: mehr Rad, Rad und ÖPNV oder nur ÖP äh, mehr ÖPNV. Ähm, dieses, diesen Parameter kann man einstellen. Hier ist es zum Beispiel auf mehr Rad gestellt und dann entsprechend versucht OTP dann eine Route herauszufinden, die möglichst viel Rad nutzt. Das funktioniert nicht bei allen Routen. Äh, manchmal sieht man auch keinen Unterschied. Es kommt immer darauf an. Äh, wir haben noch nicht so ganz herausgefunden, äh, wie das funktioniert. Also da müssen wir noch herumspielen, damit das optimal funktioniert und natürlich, so wie gewohnt, auch von der hv App, Favoriten. Ach ja, wir haben nie das Ziel gehabt, die HV4 App zu ersetzen. Dafür hat diese App jetzt viel zu wenige Features. Zum Beispiel kann man über diese App keine Tickets buchen. Ja und dann, weil wir naja, ein Fahrradfahrer soll die App nutzen können, während er auf dem Fahrrad ist. Dann ähm, ist natürlich ein cleanes Design notwendig. Deswegen haben wir uns nur für drei ähm, Routen entschieden, die hier zeitgleich angezeigt werden. Wenn man aber noch mehr sehen möchte, dann halt auf mehr anzeigen. Und ähm, hier blau links sieht man auch immer den Modus, den man ausgewählt hat. Wenn man auf einen, auf einen Eintrag klickt, Bisschen touch. Dann kommt man zu der Map, standardmäßig wird die ähm, Map angezeigt und unten ein bisschen Text, damit man die Route sieht und ähm, abschätzen kann, okay, so ein Zern ist das. Und auch gleich mal die Zeit, wie lange es schon dauert, 33 Minuten, also alles was man braucht, äh, sieht man auf einen Blick. Wenn man mehr sehen möchte, zum Beispiel Details, dann dementsprechend ähm, die Route. Mit den ganzen Details. Und hier kommen auch genau die Farbkurzen an Einsatz, die ich im gdfs datensatz festlegen musste. Ja, nebenbei, ich habe ja schon erwähnt, kann man die Favoriten editieren, löschen, hinzufügen. Das wird mit diesem Skript-Screen gemacht, darüber hinaus auch Lieblingsorte. Ja, und das war es schon fast. Jetzt kommt das, was für die Zukunft geplant ist. Ich erwähnte ja, das kommt zum Schluss. Ja, wir wollen die real -Time daten der HVV nutzen. Das ist geplant, das ist jetzt noch nicht verwirklicht. Äh, gibt es das Problem mit den Stop-IDs? Äh, einige von euch, die sich äh, mit real daten beschäftigen, die kennen das Problem, dass die Stops noch, Stops noch nicht alle vereinheitlicht sind. Es gibt ja dieses neue deutsche Format, damit alle deutschen... Busstops oder Bahnstops, äh, nv stops standardisiert sind. Das ist aber in Hamburg noch nicht überall der Fall. Das kommt nach und nach. Und der Service für die realtime daten der hat deswegen andere Stop-IDs als die äh, Stop-IDs, die im Soll-Datensatz enthalten sind, die wir, den wir aus dem Transparenzportal Hamburg haben. Deswegen konnten wir das nicht machen. Außerdem wollen wir den Einzugsbereich der App erweitern. Das heißt, das ist bisher nur wirklich nur für Hamburg da. Aber der ÖPNV von Hamburg umfasst dann auch die Metropolregion Hamburg. Das heißt, da müssen wir auch noch ein paar Sachen von Niedersachsen und von Schleswig-Holstein mit reinnehmen. Außerdem wollen wir vielleicht die Position der Züge in Echtzeit anzeigen. Also es sind so ein paar Ideen, die wir haben. Und da wir bei Forschel sind, hier eine Liste der verwendeten, verwendeten Technologien und Strukturen. Alles ist wirklich Open Source, inklusive auch unserer App und dem Backend. Der Kartenhintergrund äh, setzt sich zusammen aus unseren Bildern, die wir entwickelt haben. Die nutzen, äh, diese hier nutzen in diesem Fall Open -Map tiles Und wir liefern aus mit tiles -Server GL von MapTiler. Wir mh, realisieren das Routing mit OpenPlay Planner 2.0. Irgendwas vom, von der Mitfahrdezentrale, ein Fork, das sich darauf äh, optimiert, den open auf Fahrrad zuzuschneiden. Die Sperrzeiten in der App sind äh, derzeit hart gecodet, das wollen wir auch noch ändern. Dazu äh, wollen wir im späteren Verlauf, irgendwann vielleicht dieses Jahr, einen Proxy entwickeln der das dann entsprechend automatisch umsetzt. Ja, Suchergebnisse und Reverse Geocoding über Nominalthemen, Web-Server und Proxy Web Engines und natürlich unser Freund, denn nicht ohne mein Rat, Hamburg, auf Basis unseres Profikurs. Und damit bedanke ich mich äh, bei euch für diese, äh, für diese Präsentation, dass ihr mir zugehört habt und bin bereit, Fragen zu beantworten. Und vielen Dank an die Entwickler dieser tollen Technologien und Strukturen. Ohne euch hätten wir diese App nie realisieren können. Danke an Mapteiler, Danke an OpenMapTiles, Danke an, an das Engineering team Danke an das Nominar-Team -Team und Danke natürlich an uns selbst, Trophy Association. Bis dann. Danke Sören für den spannenden Vortrag und die tolle App. Fragen haben wir jetzt im fragen nicht, deswegen habe ich mir ein bisschen was notiert. Ähm, Du hast geschrieben, dass äh, eure App eine Konkurrenz äh, zur der App des HVV sein soll. Gibt es da irgendwie Pläne, dass man das Ganze integrieren kann ineinander oder gibt es da eine, eine Zusammenarbeit, dass man das irgendwie zusammenbekommt? Genau, die App ist keine Konkurrenz zu uns, äh, äh, äh, zu HVV, äh, denn wir haben nicht vor, die HVV-App damit zu ersetzen. Wir wollen sie vielmehr mehr ergänzen äh, um Features, die für Radfahrer richtig sind, wie zum Beispiel das Beachten der Ber Sperrzeiten oder auch generell das Optimierte auf Fahrradrouten in Hamburg. Aber Play Play Pläne zur, zur Integration der einen App in, in die andere, äh, von Seiten hvv wäre dann wahrscheinlich, äh, gibt es da jetzt keine oder sowas? Es, gibt, also es, das gibt ist keine, okay. es ist als eigenständige App und es gibt auch keine Pläne mhm. der Zeit, es zu migrieren. Ja. Ich muss mich outen. Ich habe von, von äh, GTFS überhaupt keine Ahnung. Ich äh, habe gestern und heute hier zum ersten Mal davon gehört, muss ich zugeben. Deswegen frage ich einen einfach mal nach, weil du ja gezeigt hast, dass ihr da doch äh, einiges anpassen musstet oder noch ein paar Skripte schreiben musstet, um, um das zu optimieren. Ähm, wird das dann von den einzelnen äh, ja, äh, Anbietern äh, der Daten oder den, den Servicestellen noch er, er erweitert, die, äh, der, der, der Inhalt abseits vom, vom Standard? Äh, nein, GTFS ist ein Standard, ein internationaler Standard, ursprünglich von äh, Google entwickelt, und ja. der ist fest. Und wenn sofern auch sich jemand entscheiden sollte, einen eigenen Standard herauszugeben, bzw. den zu ergänzen, dann ist es immer noch das Problem der Datenverwender, denn alle Datenverwender ja. nutzen den GTFS-Standard, also auch OpenTripPlanner. Ja. Das heißt, es würde nichts bringen, ihn äh, um Features wie zum Beispiel bessere Abdeckung von Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bahnen einzubauen, sofern das, heißt, das, das nicht unterstützt. Das heißt, euer Ansatz wäre sozusagen auch mit relativ wenig Aufwand auf andere Städte sozusagen übertragbar, oder? Ja, ja. Ähm, wir haben derzeit die hartgecodeten Sperrzeilen in App. Das müssen, mhm. würden wir im zweiten Schritt, wir haben ja Pläne für die Zukunft, das würden wir im zweiten Schritt ins Backend packen. Ich weiß jetzt zum Glück, wie äh, man das ganz gut anstellen kann, ohne, ein neues äh, ohne einen neuen 49 zu schreiben. Und dann könnte man, könnte man das dann einfach in andere Städte transportieren. Aber derzeit ist wegen diesen Sperrzeiten die App auf Hamburg begrenzt. Okay, dann danke dir für den Vortrag, danke dir für die Beantwortung der Fragen.